Okay, du willst wahrscheinlich wissen, was ich da gerade für eine komische Übung gemacht habe. Ich erkläre dir gleich mal, wozu diese Übung da ist, warum es einer meiner Lieblingsübungen mittlerweile ist und warum diese Übung dir vielleicht auch eine neue Perspektive zum Thema Bewegung an sich bieten kann, sodass du auf jeden Fall Bock auf Bewegung bekommst. Ja, du hast ja gesehen, ich habe mich so ein bisschen fancy rumbewegt. Die Übung habe ich die Matrix-Übung genannt, weil es so ein bisschen aussieht, als würde ich wie bei Matrix so einer Kugel ausweichen. Im Prinzip hat die Übung keinen wirklichen Sinn und das ist vielleicht überraschend jetzt auch für dich. Ich habe mich einfach da so ein bisschen bewegt, wie ich Bock hatte. Und darauf bin, deshalb bin ich zu dieser Übung überhaupt gekommen, weil ich mich so ganzheitlich mich durchbewegt habe und es gibt da kein richtig oder falsch. Es geht bei der Übung für mich einfach darum, so ein bisschen reinzuspüren auch. Und ja, jetzt die Frage vielleicht ist diese Übung auch perfekt für dich jetzt geeignet? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin ja nicht du. Ähm, Probieren geht über Studieren, das ist mittlerweile meine Ansicht. Deswegen probiere doch einfach mal die Übung aus und mach dieses Experiment wirklich mal ab morgen. Dir vielleicht mal fünf Minuten einfach mal Zeit nehmen. Hol dir eine Matte, leg die Matte hin, vielleicht sogar morgens. Und mach einfach mal irgendwelche Bewegungen, die aus dir herauskommen. Irgendwas, was sich gut anfühlt für dich. Bei mir ist es dieses Rumbewegen. Es kann aber auch sein, dass du dich mal komplett einfach nur zurücklehnst. Dass du mal den Rücken knackst, dass du dich einfach mal vielleicht sogar hinlegst. Fünf Minuten und einfach mal auf deine Atmung achtest. Darum geht's. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir haben Emotionen und wir spüren. Und darum geht es auch, dass du was spüren darfst bei der Übung. Und alles, was sich gut anfühlt, kannst du gerne öfter machen. Und ich denke mir, jetzt wird der eine oder andere schon sagen, hier, wie, was denn das das ist ja einfach mal irgendwie rumbewegt. Und ja, hätte ich wahrscheinlich früher auch gesagt, aber warum denn nicht? Es geht da jetzt nicht darum, dass du was strukturell machen musst. Ein Trainingsplan macht durchaus Sinn aus meiner Sicht, ne? also was individuell auf dich angepasst ist, zu machen. Aber sieh diese, sagen wir mal, ungezwungene Bewegung einfach mal als Einstieg für dich an. Weil der beste Trainingsplan ist nichts wert, habe ich immer wieder gemerkt, wenn du ihn nicht machst, <lacht> wenn du keinen Bock auf ihn hast. Ich kann dir die besten Übungen überhaupt zusammenstellen, wenn du dann auch keinen Bock drauf hast ist es nicht der beste Trainingsplan. Deswegen sieht es als guten Einstieg, um so ein bisschen überhaupt ins Tun zu kommen, ein bisschen Energie zu haben und dann kannst du immer noch deinen Trainingsplan machen. Deswegen, probier es aus, spüre rein und dann gib mir gerne Feedback. Peace out.